Ja, ich bin sehr traurig Weil hier läuft gar nichts Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Testpiloten Heute bin ich wieder alleine unterwegs Der YouTube-Kanal hier hat nicht mal 10 Abonnenten jetzt. Und, äh, gut, man kann jetzt darüber rumjammern. So sind wir aber nicht. Dieses Problem gehen wir natürlich an. Und äh, dazu schauen wir natürlich immer nach oben. Und zwar zu den Leuten, die es bereits geschafft haben. Und lernen von diesen. Ja. Dann lass das doch mal machen. So, ich wollte euch nur noch mal kurz hier zeigen, ähm, wie es dann so aussieht. Also, wir haben hier schon einen Anstieg. Und hier genauso, hier bei den Impressionen auch. Ja. Die Klickrate ist sogar, also ich finde sie sogar sehr gut. Ähm, gucken wir mal noch mal ein bisschen genauer hin. So. Ja, wir haben jetzt ungefähr 11 oder 12 Videos online und gestern am 7. April 63 Aufrufe. Die Wiedergabezeit lag dabei bei 3,9 Stunden. Ja, das ist jetzt nicht so der Knaller. Ja, da lässt sich bestimmt noch was rausholen. Und deswegen wir wir uns mal einen mega geilen kurs zumindest hoffe ich dass der mega geil ist äh, werden wir uns mal genauer ansehen und genau um diesen kurs handelt es sich CashTube masterclass video mit youtube geldverdienst von äh, dem Juten andreas von 5 Rules 5x der kostet 147 euro aber ich habe euch da was mitgebracht einen Rabattcode den äh, werde ich hier auch gleich eingeben das ist übrigens die E-Mail-Adresse wo ihr uns gerne schreiben könnt ja. was sollen wir testen für euch schreibt uns einfach an Genau. jetzt zeige ich euch den Gutscheincode CTMC-70 und dann auf Enter, dann stimmen wir hier noch zu und dann äh, kaufen wir das ganze einmal. Den Code findest den Code und die Adresse hier zu dem zu dem Bestellformular findest du natürlich hier unter dem Video Genau und hier kann man auch schon den Rabatt sehen, 77 Euro, und dann werde ich das jetzt hier mal schnell kaufen. Nach der Bestellung sollte ich dann auch direkt eine E-Mail bekommen haben in meinem Postfach. Ach, hier ja wird ja angeboten. So, dann wollen wir mal gucken, ob die E-Mail auch schon angekommen ist. Ja, da ist er auch schon, ja. Die Gistoff 24 Bestellung erfolgreich. Dann wollen wir uns gleich mal einloggen. Genau kopieren eingeben und äh, der Benutzername ist dann direkt äh, die E-Mail-Adresse die ihr zuvor eingegeben habt zwei zweitestpilotnetgmail.com ja. übrigens auch die Adresse wo ihr uns gerne anschreiben könnt damit wir äh, ein Produkt eurer Wahl testen können ja. Ihr scrollt hier ganz nach unten und klickt hier unten auf Mitgliederbereich oder Mitglieder-Login. Gibt hier die E-Mail-Adresse ein und darunter das kopierte Passwort, also ist am leichtesten. Ihr könnt es mit Sicherheit äh, danach auch noch mal ändern. Kennwort vergessen, Funktion gibt es ja auch. Ah, jetzt sind wir am Kurs, jetzt wird spannend bereit zum durchstarten hier findest du die übersicht über alle module mit einem klick kommst du direkt zum gewünschten lektionen ich wünsche dir viel spaß und erfolg dabei so, die vorbereitung deine plan und nischenwahl fest kanal erstellen das ist modul 2 modul 3 ist videoproduktion videooptimierung das ist sehr interessant reichweite aufbauen auch interessant monetarisierung natürlich wir wollen geld verdienen mit youtube ne Wenigstens ein bisschen. Kennzahlen aka YouTube Analytics. Okay. Und Bonus gibt es auch noch oben drauf. Sehr gut. Ja, jetzt wollen wir uns mal eins angucken: die Vorbereitungen. Mal kurz reinschauen. So, hier haben wir die Übersicht, Wahl von Kanalthema, Suchvolumenanalyse und Konkurrenzanalyse, Zielsetzung und Fokus. Und da unten haben wir auch gleich einen Button gehabt. Ich gehe nochmal runter, weiter zu Modul 2 direkt. Ah ja, sehr schön aufgebaut. Übersicht, Kanaltrailer, Video, Intro. Und hier unten findet ihr auch gleich Links und Ressourcen. Ah, sehr gut. Also vom Aufbau her ist es bisher sehr gut, sehr übersichtlich, sehr strukturiert. Also. Geil. So. Ja, ich werde mir das jetzt gleich mal alles reinziehen. Ja, ähm, ich bin gespannt. Ich habe jetzt äh, Bock, mir den Kurs anzugucken. Wie schon gesagt, hier unter dem Video in der Beschreibung gibt es einen Link vergesst mir nicht den Rabattcode einzugeben und nochmal vielen Dank an Andreas für diesen geilen Kurs also ich möchte mich jetzt schon mal bedanken also von der Übersichtlichkeit her und vom Aufbau her kann ich dem Kurs 5 von 5 Sternen geben aber das ist nur eine erste Beurteilung die richtige Beurteilung kommt sobald ich den Kurs äh, durchgearbeitet habe und auch danach gearbeitet habe also es wird dann wohl, also mindestens noch ein zweites Video geben, wenn nicht sogar noch ein drittes dazu. Seid gespannt und Leute, abonnieren, liken, teilen. Ciao, bis zum nächsten Mal.